So, ich stehe hier am Kieler Ostuferhafen und wollte noch mal eine kleine Runde laufen. Und habe hier noch einen Cash gefunden, den will ich mir jetzt holen. Und zwar nennt er sich Solche Kunst ist Schrott. Hier am Ostuferhafen werden Güter für Litauen und Russland auf die täglich abgehenden Fähren geladen. Manchmal stehen hunderte LKW in der Gegend und warten auf die Abfahrt. Auch Kreuzvorschiffe legen an, wenn die weiter stadteinwärts gelegenen Oslo- und schweden kähe schon belegt sind. Der hat es hier blöd geschrieben, überall Leerzeichenzeilen dazwischen. Ihr steht vor der Skulptur Schmetterlinge in der Verpuppung. des Lübecker Künstlers Gilmero Steinbrücken. Webadresse www.steinbrücken.de, der sein Material aus den Bestandteilen der Bergwelt hinter dem Haus bezog. Ob es sich um eine Röntgenaufnahme des Karkons handelt oder ob der Schmetterling sich eben gerade daraus befreit, bevor er losfliegt oder ob er gar gentechnisch verändert wurde, mögen Berufsbiologen beurteilen. Wie ihr seht, dieses Kunstwerk ist zu 100% in Klammer aus Schrott. Hinter dem Haus sind hohe Berge, die so schroff sind, dass sie noch nie ein Mensch erklommen hat. Wenn das Tor offen ist, sollte man unbedingt einen Blick auf diese skurrile Schönheit werfen. Die Arbeiten dort sind gerade für kleine Jungs ein tolles Schauspiel. Und wenn man fragt, darf man sogar näher gehen. Schaut euch um und bewundert auch noch 50 Meter zurück das große Wandgemälde. Es zeigt den Untergang des allerersten U-Bootes und Brandtaucher, der Stittklo bei uns im Armeemuseum in Dresden, im Jahr 1851, oder stand zumindest mal. Es war nur 8 Meter lang. Der Konstrukteur Will Bauer, machte mit zwei Begleitern in der Kieler Fürde einen Tauchversuch, der allerdings kläglich scheiterte. Sie konnten sich selbst befreien und gelangten in Heikendorf an Land. Das ist angesichts der hier im Bild überzeugend dargestellten südsee doch wirklich erstaunlich. Gibt es irgendeine Webadresse? Die ist auch ein bisschen länger. Wikipedia. 100 Meter nach Süden hin, ist eine Stelle, an der man auf die Stadt Kiel und die Mündung der Schwentine in die Kieler Förde schauen kann. Hier stand bis 2000 der schiefe U-Boot Bunker Kilius. Die Engländer hatten nach Kriegsende versucht, ihn zu springen. Es knallte fürchterlich, aber der Bunker war nicht zerstört, sondern lag nur schief. Die Story geht dass am nächsten Tag hämisch und stolz groß draufgeschrieben stand Made in Germany. <lacht> gibt ohne Webadresse die buchstabiere ich nee. Hier am Zaun des U Ostuferhafens gibt es weit und breit nichts als Schrott. Und einen Hinweis gibt es noch im Kokon von hinten. Wo ich beim Kokon von hinten Na gut, gehen wir mal gucken. So, gelockt. Am Flugplatz. Da gegenüber, an der Ecke zum Wald, geht es noch hinter zu einem Fluss mit Badestelle. Eventuell kann ich dann morgen früh noch mal nicht kurz ein bisschen frisch machen. Jetzt gucke ich noch mal, mal ob es einen Cash gibt in der Nähe den ich mir dann noch holen. Aber erstmal essen wir was. So, gemütlich gegessen. Halb neune Schauen wir noch nochmal eine Runde. Da hinten ist irgendwo der Cash. Ich schätze mal bei dem grünen Kasten da hinten, bei dem grünen Container. Dann werde ich die Runde hinten hintenrum zurücklaufen. Mal gucken, wie sich mit dem Fluss badet. Jedenfalls steht hier noch irgendwo ein Mobil ansetzen. Ich nur beiden alleine, das ist eine alte Frau hier, wo ich auch ist. Hat er bloß einen Stuhl und einen mit. Seit Mitte der 30er Jahre gibt es diesen Platz mit letzten Irgendwie Irgendwas ist anders an diesem Ort. Stimmt nicht. Mit den Erfahrungen überall. Von Sportflugplatz. Wiesen und Mecklenburgischen Nein, ich meine nicht das Fehlen von Bandpflichten. Wenn ihr bei dieser Dose angekommen seid, seid ihr vielleicht über eine oder uralte Betonpiste gekommen, die plötzlich anfing und im Nichts endete. In Zimmünzen haben links und rechts aus dem Wald kommen. Ach, das war vorne von der Straße her. Ja. Selbst ist sie viel zu breit. Geht ja aus. Selbst ist sie viel zu breit. Für einen einfachen Landweg. Aber kann offenbar hier am Waldrand doch keine Start- und Landebahn gewesen werden. Mehr mal. Dicht bei der Koordinate seht ihr einen Hügel. Das sind schon. Dicht bei der Koordinate seht ihr einen Hügel. In diesem flachen Land fällt eigentlich jede Erhebung auf. Und gleich sie nur knapp einen Meter über dem Grund sind in diesen Hügel Betonmauern eingebaut. Wer durch den Wald gekommen ist, hat vielleicht noch ganz andere Entdeckungen gemacht. Löcher im Boden, regelmäßige Strukturen, sogar ab und zu alte Baumstämme und daraus wachsen recht groß gewordene Bäume. Vielleicht sogar noch mehr Zivilisationsfeste aus alten Zeiten. Was war hier? Jetzt sind wir der Flugplatz Neustadt Kleve besteht aus Ausbildungs- und Landeplatz seit Mitte der 30er Jahre. Aber er war auch Fliegerhorst und Staffelstützpunkt in den letzten Kriegstagen. Außerdem war hier ein Standort der nach Bombenangriffen dezentralisierten Wismirano-Bornier-Werke. Ihr steht gerade mitten im Werk. Der Wald gab vielleicht Tonnen. Gerade noch am Wuchs erkennbare jüngere Waldbereiche entstanden, jedoch erst nach der Sprengung der Hallenreste durch den Sieger. Aber auch Tränen und sicher auch Blutfluss in dieses Stück Erde und gebaut wurde das durch Zwangsarbeiter und Häftlinge. Näheres findet ihr dazu, ich setze mal den Link unten mit in die Beschreibung. Der Hügel war übrigens nicht immer von allen Seiten mit Erde In den 70ern stand ich selbst noch in diesem von uns Bunker genannten. Vielleicht zur Beobachtung von Tests, der Turnierwerke dienen Beton unterstanden. Der Platzseitig nach Osten, Osten war jetzt quasi da hinten, der Platzseitig nach Osten offen, oben und nach hinten jedoch mit Erdwellen geschützt die wie vielleicht einen knappen Meter in die Erde eingelassen spätere Später zugeschüttet dient heute offenbar als Spiel. Aus Erzählung direkt beteiligt, weiß ich, dass die gesprengten Hallenrechte gleich nach dem Krieg Materialquelle waren für Elektroinstallationsmaterial und Metall das durch die Vorläuferbetriebe des späteren Funk- und Feinmechanik Klebe, ab 1960 dann Fernmeldewerk verarbeitet wurde Ebenfalls wurde von diesen die ganze spätere Friedenstraße lang liegende Flugzeug- und Motorreste ausgeschlachtet. Aus dem Flugzeugaluminium wurden unter anderem Kellen und Töpfe gebaut, später auch Heizöfen mit Elektrostrahler, Elektrogrill und viele schnell gebaute Umsiedlerwohnungen wurden mit dorthin stammenden E-Material installiert. Offenbar wurde hier nicht alles als Reparation, vorgesehene Material wirklich abgeholt. Dem eine Quellen berichten, dass immer wieder Bombenangriffe kamen. Das steht in dem Link da oben nie drin. Zu DDR-Zeiten war dieser Platz wieder Ausbildungsplatz, Motorsägeflugzeug und die wollten mal einen Armeelandeplatz Arme hier machen, haben sie dann. Die hatten alle bitte so einen komischen langen Zeilen auf dem Dach liegen. Keine Ahnung was das war. Ich wollte es wohl filmen, deswegen das schlechte Bild. Ja, mein Gimbel hat keinen Strom mehr. Kann sein, dass ich jetzt zu Warte. Ich bin doch gerade ein bisschen zu weit gelaufen. Ich habe doch gerade vorgelesen, bei dem Hügel soll irgendwo der Test sein. Irgendwo hier muss der Test sein. Holz sieht ein bisschen kürzlich auf Geschichte aus. Da eine ganz kleine. Oh, ist die süß. Ja, Schweden hatte ich glaube ich, noch nie im Bild gehabt. Ganz hinten, aber schon weiter im Wald, stand noch ein junges Pärchen. Die hatten sich ein Volvo Pkw als Wohnauto umgebaut. Die machten dort gerade Abendbrot, wobei ich vorbeilief. Das da hinten ist ein junges Pärchen, die gerade den Grill angeheizt haben. Aber es war auch eklig. Die haben die Holzbriketz und die Kohlebriketts genommen. Total ungesund, wenn die Linie vorher bis zum Ende auszuhören lässt. Und jetzt, ungefähr da hinten, auf unter der Sonne steht jetzt mein Auto. Ich weiß nicht, ob man das hört. Hinter meinem Auto da hat man hochfrequentes Fiepen. Hunderte Mücken schon hier um das Auto. Zwischendurch wüscht manchmal eine Schledermaus. Ich bin gerade bei meiner zweiten Kaffee-Tasse. Über Nacht war ich schön ruhig. Und jetzt muss ich, ich das Hammer Drei Viertel -Tien. Ich ging gerade der erste Flieger los. Und der zweite, der hängt bis gleich halt dran. Die Neustadt hat auch eine Mühle und eine alte Burg. Weil es heute zu Tage gibt, aber hier haben sie es noch kostenlose Parkplätze. Aber ich habe mir jetzt trotzdem das Museum gespart, weil ich noch nach Hause fahren will heute. Hätte ich jetzt noch eine Nacht, dann wäre nach vielleicht nicht Links kann. abbiegen auf Burgstraße. Links abbiegen auf Burgstraße. dann rechts abbiegen auf Petersilienstraße. das hier. Aber äh, wenn man entspannt bleibt, findet man auch schnell noch eine Lücke, wo man sich abstellen kann. Ach steht nein, nein, nein, Wie nein, denn, der denn? Eigentlich hier in Berlin am Tempelhofer Feld nochmal eingehalten, weil mir letztes Jahr das Steak so gut geschmeckt hat. Hier gab es einen Holzkohlegrill. Ja, dieses Jahr hatten sie nur die Bürgerbude. Allerdings, so ein handgemachter Bürger ist doch was anderes, als es bei McDonalds gibt. Und satt wird man auch von so einem Ding. Allerdings gab es keinen Holzkronegrill mehr, mehr hier, wie letztes Jahr, sondern nur noch Tempelburger. Tempel, Schieß-Bürger und alle möglichen Burger, aber handgemacht und auch viel größer und schmecken weitaus belastet von McDonalds. Da ja, bist du mit einem Bürger eigentlich schon ganz schön sein. Ein Hochsicherheitsfriedhof hier. Oder warum macht man in einem Friedhof Stachel